Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMP-Doppel-Io, der Boss hier vom Boss-Channel Number One, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht schon, der Boss sieht wieder etwas aus wie früher. Ja, meine Freunde, woran liegt das? Und zwar liegt es daran, weil der Boss sich gedacht hat, fürs Oldschool-Feeling rasiere ich mal ein bisschen meinen Bart ab, weil damals hatte der Boss natürlich auch keinen Bart in seinen Videos. Da dachte ich mir für die Oldschool-Hasen, damit die mal so ein bisschen, ich sag mal, Lashbacks an die Vergangenheit bekommt, mache ich das mal für euch. Und heute das Video, das Leben eines Gangsters. Ich habe ja eigentlich gesagt, die kommen jeden Montag, aber zur Freude von euch kommen die jetzt jeden Sonntag. Also quasi einen Tag früher, da hat sich das Warten quasi etwas verkürzt. Ich denke mal, das wird eher positiv als negativ sein für euch, meine Freunde. Deswegen nehmt es mal ja mit Freude auf. Und ich kann auch gleich noch eine Ankündigung machen. Und zwar wird vom Lumpen zum Boss nächste Woche erscheinen, meine Freunde. Ich nehme mal an am Dienstag, aber definitiv nächste Woche. Das Ganze wird nur einen neuen Namen tragen, weil ich sag mal so, vom Lumpen zum Boss. Ihr wisst alle, was es heißt. Aber ich möchte ja auch die neuen Leute ansprechen. Deswegen dachte ich mir da, da suche ich mir einen knackigeren Namen aus. Sowas wie, so wirst du zum Boss, dass auch die neuen Leute denken, okay, gucken wir uns mal an. Weil vom Lumpen zum Boss, ich sag mal so... Die Leute sind zwar eventuell Lumpen, aber die sehen das zur heutigen Zeit, glaube ich, gar nicht mehr richtig ein. Deswegen brauchen wir da mal einen kleinen Tapetenwechsel, meine Freunde. Aber kommen wir auch schon zu meiner Story. Und zwar in der letzten Folge, wissen wir, hat der Boss eine Yacht gekauft. Dann sind die Kriegsschiffe angekommen und der Boss wurde von einem U-Boot angegriffen. Ja, ihr wisst, in letzter Folge, ich war ein bisschen friedfisch. wusste nicht genau, was ich machen soll. Ich und mein Kollege Ronaldo, wir waren... Ja, aufgeschmissen, sage ich mal. Ich kann ja leider nicht schwimmen, meine Freunde. Liegt übrigens an meiner Muskulatur. Ich habe so breite Arme. Da kann man leider nicht schwimmen. Ist quasi physikalisch gar nicht möglich, meine Freunde. Da dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt? Und in allerletzter Sekunde, meine Freunde, ist dem Boss eingefallen, dass er ja die Sprache der Tiere beherrscht. Aber natürlich nur die Sprache der krassen Tiere, also sowas wie Ratten oder sowas, die verstehen mich natürlich nicht. Aber gefährliche Tiere wie Wale zum Beispiel oder Löwen oder Tiger, meine Freunde, mit denen kann ich sehr gut kommunizieren. Und so habe ich auch in dem Falle nach einem Wal gerufen. Der Wal ist auch relativ schnell gekommen, ist ja logisch. Wenn ich nach etwas rufe, dann passiert das auch immer relativ fix, meine Freunde. Der Wal ist gekommen, ich und Ronaldo, wir springen quasi auf den Wal ich sag kurz, hey Wal, was geht? Der Wal sagt, hey yo, Slatko, was geht? Und wir schwimmen erstmal weg. Der Wal hat mir übrigens erzählt, er hieß Latko Walovic. Es war ein bosnischer Wal, also auf jeden Fall ein sehr stabiler Wal. Und dann hat er bei der Wal mal gemeint, ey yo, Boss, ich bräuchte dann auch mal etwas Wasser. Ich wollte quasi abtauchen. Ich dachte mir so, okay, kein Problem. Aber dann hat Ronaldo gesagt, hey Jungs, ich kann leider die Luft nicht so lange anhalten wie ihr. Ich habe auch eine sehr große Lunge, also ich kann meine Luft sehr lange anhalten. Da dachten wir schon wieder, okay, scheiße, was machen wir jetzt? Der Wahl braucht Luft, Ronaldo kriegt im Wasser quasi keine Luft. Wie agieren wir? War eine sehr kritische Situation, aber ich wäre nicht der Boss, wenn mir da auch nicht eine Lösung eingefallen wäre. Und zwar habe ich da mal ganz kurz meinen Kollegen Donald Trump angerufen. Donald Trump war übrigens mein Nachbar, also wir sind wirklich sehr gute Freunde. Sehr lange auch schon, sehr dick sind wir. Und hat der gute Donald Trump einen kleinen Heli geschickt, um meinen Kollegen Ronaldo abzuholen. Jetzt denkt ihr euch, Boss, warum bist du nun nicht auch einfach in den Heli eingestiegen und weggeflogen aus der brenzligen Situation? Ja, das liegt daran, ich kann leider nicht mit einem Helikopter fliegen, weil ich halt eben so breit und muskulös bin. Das funktioniert physikalisch quasi gar nicht. Deswegen konnte ich da quasi nicht abhauen. Aber das war auch nicht schlimm, Ronaldo wurde abgeholt. Ich bin ein bisschen mit meinem Kollegen Latko Valovic durch die Gegend geschwommen. Wir haben uns auch ein bisschen Stories erzählt, er war so quasi der, der Boss, der... Wasserwelt, weil er auch Bosnier war, ist ja auch verständlich, also war auf jeden Fall ein krasser Wal und dann wollte der Wal mir etwas zeigen, wenn ich schon mal mit ihm hier am Start bin, War hat er gemeint, ich möchte mich überraschen, sage ich mal, da dachte ich mir, okay, dann sind wir abgetaucht und da ist auch etwas Brenzliges passiert, Da sind auf einmal Delfine gekommen, und zwar nicht irgendwelche Delfine, sondern Johannes Delfine, auch Johannes Fiene genannt, und die haben versucht uns anzugreifen, und ich sag mal so, an mir sind ihre billigen Versuche, uns zu attackieren, relativ, ja, problemlos abgeprallt. Aber mein Kollege Zlatko Walowitsch wurde etwas mitgenommen. Ich habe die Delfine dann mit ein paar, stabilen Schlägen natürlich ausgenockt. Und wir sind davon geschwommen. Aber mein Kollege Walowitsch war etwas, ja, ah, etwas verletzt. Ich habe ihn dann auch geheilt. Also ich bin ja auch in erster Hilfe sehr bewandert, meine Freunde. Deswegen war das kein Problem für mich. Ich glaube, er hat die ein oder andere Schnittwunde durch die Szene der Johannes. Die waren aber auch nicht so scharf, weil es glaube ich alles Veganer waren. Und jeder weiß ja, Veganer haben nicht so die stabilen Szene, weil sie eben kein Fleisch essen. Und ja, dann habe ich Kollege Walovic quasi gerettet, meine Freunde. Und wir sind in der verlassenen Stadt Atlantis angekommen. Was da passiert, meine Freunde, werdet ihr in der nächsten Folge passieren. Nächsten Sonntag. Seid gespannt und euer EMP-Doppel-EU, der Boss, ist over and out bitches, no homo.